Ganozi-Massageöl. Mit Palmöl bester Qualität und Ganoderma-Extrakt ist es ein hervorragendes Mittel für jede Massage. Es enthält nur natürliche Inhaltsstoffe, 70% Palmöl und 30% Ganoderma-Extrakt. Das Palmöl enthält Triglyceride und Linolsäure, die die Aufnahme und Verwertung der fast 400 Wirkstoffe von Ganoderma erleichtern. Es revitalisiert die Muskeln, beseitigt Krämpfe, Muskel- und Gelenkschmerzen. Nährt die Haut und die Haarfollikel, hilft bei der Beseitigung von Hautstörungen und regt das Haarwachstum an. Schützt vor Pilzinfektionen der Haut. Das Geheimnis seiner Wirksamkeit ist natürlich der darin enthaltene Ganoderma-Extrakt, dessen Wirkstoffe direkt in die Problemzone aufgenommen werden und entfalten dort ihre Wirkung. Je mehr das Ganoderma-Öl während der Massage in die Haut eingearbeitet wird, desto stärker und schneller ist die Wirkung.